karl wofür braucht man denn jetzt eigentlich einen Wasserionisierer? Also Gut, den, was, den, den Wasserionisierer brauche ich aus drei Gründen. Ich äh, habe mein, mein Wasser sauberer, reiner, schadstofffreier, habe einen höheren pH-Wert. Das äh, dritte ist, dass du jetzt durch den Wasserstoff halt dein ganzes antioxidatives gefüge und die die schäden die vor allem also je älter du wirst desto mehr solcher solche solche schädigungen durch freie radikale stehen ins haus jetzt mal von von, von lastern wie, wie, wie rauchen und alkohol ganz abgesehen oder oder überhaupt schlechte luft am arbeitsplatz ich meine diese diese, diese geräte machen alle alle alle belastungen ähm in die Luft, Druck, Druckertoner und so weiter, Feinstaub und das und, und das ganze Thema. Wir, wir sind schon Belastungen ausgesetzt, auch in den Großstädten durch, durch, durch, durch die schlechte Luft. Musik